Zum Glück haben wir in den letzten Tagen einen super Neuschnee gekriegt. jetzt haben wir lange darauf gewartet, aber unsere Mitarbeiter, die Liftheler pisten Pistenteam, arbeitet mit Hochdruck dran, zusätzliche Anlagen, zusätzliche Pisten zu öffnen, dass wir für Mitte der Woche, wenn die Intersport Schneetage starten, ein tolles Angebot haben und ein mega Event starten können. Vom 16. bis zum 19. November haben wir einen Ski weltcup bei uns am Geißkaferner, top Athleten, top Setup, Kommt vorbei, Skifahren lohnt sich, auf geht's!